Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe mir in den letzten Wochen immer mal wieder so ein paar Gedanken zu dieser Situation gemacht und dazu, wie man damit irgendwie umgehen kann oder muss, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Und ich bin auch ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Also ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mir einfach eure Meinung dazu auch in den Kommentaren da lasst. Und zwar geht es Jetzt vor allem darum, dass wir ja im Moment sehr viel Zeit mit uns haben. Also wir sind ja größtenteils zu Hause. Wir verlassen unsere Komfortzone ziemlich selten oder wir dürfen sie nur selten verlassen, was auf der einen Seite wahrscheinlich nice und entspannt ist, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen dahin führt, dass man sich selbst vielleicht auch nicht mehr so herausfordert. Ähm, aber ja, wir haben einfach viel Zeit, die wir eben mit uns oder mit denen, mit denen wir so zusammenwohnen, verbringen können, müssen, dürfen. Und, ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu sich selbst und auch eben zu den anderen Personen um sich herum hat. Aber vor allem eben zu sich selbst. Und bei mir ist es so, ich würde sagen, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu mir selbst. Also ich habe kein Problem damit, alleine zu sein und, ähm, bin Also oder ich merke sogar, dass mir das auch mal gut tut. Aber immer mal wieder ist es so, dass ich merke, irgendwas ist doch gerade. Irgendwie bin ich gerade nicht so gut drauf, auch wenn ich es heute Morgen noch war. Plötzlich ist es irgendwann umgeschlagen und irgendwas bedrückt mich. Irgendwas nervt mich, belastet mich oder was auch immer. Und ich rede jetzt nicht davon, das ist nochmal ganz wichtig, nicht von irgendwelchen wirklich psychischen Belastungen, psychischen Krankheiten. Darum geht es nicht. Darüber kann ich nicht sprechen und ähm, das ist nochmal ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, wenn jemand irgendwie eine Depression hat oder so, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Es geht darum, dass man halt auch mal einen schlechten Moment oder einen schlechten Tag hat. Mm. Und ich glaube, es gibt dann unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Und bei mir ist es so, wenn ich merke, ich bin schlecht drauf, dann ist das, da kann ich das kaum ertragen, weil ich mag das nicht, schlecht drauf zu sein. Ich, ich glaube, es mag keiner, aber ich merke halt, dass ich dadurch selbst irgendwie mich in allem hemme, was ich so machen kann, entweder im Produktivsein oder auch im Chillen, es ist einfach alles dann Kacke. Ähm, und ich probiere dann, so schnell es geht, das irgendwie zu verändern und da irgendwie eine Lösung für zu finden. Es gibt auch die Menschen, und ich will nicht sagen, dass das besser oder schlechter ist, die dann, glaube ich, sich da mehr reinfallen lassen und die sagen, okay, heute habe ich jetzt meinen schlechten Tag und ich möchte das gerne anderen erzählen zum Beispiel oder ich lege mich einfach aufs Sofa und heule. Das ist auch eine Herangehensweise, wie gesagt, aber... Bei mir ist es so, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich, wenn ich das merke, so schnell wie möglich das lösen will. Und der wichtigste und erste Schritt dabei ist herauszufinden, warum bin ich denn eigentlich gerade schlecht drauf? Und das ist, finde ich, so ein Schlüsselpunkt, den man sich verinnerlichen sollte. Es gibt eigentlich für jedes Gefühl oder für jede Situation einen Auslöser. Und ähm, wenn man den weiß, dann kann man das, glaube ich, viel besser alles einordnen. Und man kann viel besser vielleicht das Problem lösen oder auch sich bewusst machen, okay, mein schlecht drauf sein wurde dadurch ausgelöst, dass ich mich mit Person X gestritten habe. Oder dass ich das Gefühl habe, ich komme in der Uni nicht klar. Oder so. Und ich glaube, sobald man den Auslöser für so ein Gefühl oder für so eine Stimmung irgendwie kennt, kann man es halt viel besser irgendwo einsortieren und irgendwie ähm, verstehen und entweder dann was dagegen tun oder auch wissen, okay, ich habe halt gerade meine Tage, ich bin gerade irgendwie gereizt oder so. Mir hat das vor allem in diesen letzten Monaten, die wir halt jetzt einfach viel Zeit mit uns verbringen, sehr geholfen, dass immer wenn ich halt dachte, hm, irgendwas ist doch jetzt gerade, irgendwas belastet mich, dass ich nochmal die paar Stunden zurückgegangen bin und mir überlegt habe, was ist denn eigentlich gerade passiert? Ah, okay, mein Ohrring ist kaputt gegangen. Das stört mich. Vielleicht bin ich deswegen schlecht drauf. Oder das Wetter ist schlecht. Das ist was, was mich immer schlecht drauf sein lässt. Ähm, ne? Aber dass man halt einfach übt, die Gefühle einzuordnen oder auch die Gedanken einzuordnen und so ein bisschen dadurch schafft, sie nicht so sehr an sich rankommen zu lassen bei so Sachen wie mein Ohrring ist gerade kaputt gegangen oder das Wetter ist schlecht. Weil das sind ja eigentlich Sachen, warum belasten die uns so sehr? Das ist kacke, aber das... Ist können wir ja nicht ändern. Und Sachen, die wir ändern können, können wir dann halt viel besser angehen. Vielleicht ist das ja auch für die ein oder andere von euch ein ganz guter Tipp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter und bis dann. Tschüss!